Ich habe mir einen griffigen Titel für den spontanen vortrag ausgedacht, und zwar die praktische Anwendung der ISO-7811. Wer hat von der ISO-7811 schon gehört oder sie gelesen? Alle, muss man wissen. Ähm, vielleicht habt ihr das hier schon mal gesehen? Oh ja! Und zwar speziell ist nicht die Frau Ruster vorne oben, sondern dieses braune Ding. Das ist ein Magnetstreifen. Was ist ein Magnetstreifen? Fangen wir erstmal an die Dinge anders aus. Das war das erste, äh, der erste Magnetstreifen, der äh, als Prototyp sozusagen, der, der Forrest Perry hat auf einem Papierkärtchen hier, hat äh, ein Magnetband, was es auch damals schon gab, draufgeklebt. Und äh, am Anfang hat das noch mit ähm, halt festgemacht oder was auch immer, wie das Spiel ist bei denen heißt, nicht Teser. Bis seine Frau ihm den Tipp gegeben hat, auch mal das Bügeleisen zu benutzen. Und seine Frau hat ihm dann gezeigt, dass man mit Bügeleisen diese Magnetstreifen auf der Plastikkarte fixieren kann. Ähm, das war 1960. Äh dann wird das relativ schnell für Kreditkarten eingesetzt. Das ist die erste Kreditkarte mit Magnetstreifen, die es gab. Die ähm, Bilder habe ich alle in der Wikipedia gefunden. Ähm, lustigerweise ist der Magnetstreifen hier jetzt noch auf der Vorderseite. Die Rückseite ist auch bei Wikipedia abgebildet, falls euch das interessiert. Soweit zur Geschichte, also ich versuche es wirklich kurz zu halten, weil die Artikel, das ist alles von Wikipedia geklaut, dürft ihr gerne verwenden auch. Ähm, kommen wir mal zu dem, was da eigentlich mit passiert. Auf so einem Magnetstreifen habe ich ungefähr 1000 Kilometer Split. Der ist aufgeteilt in drei Spuren, die tatsächlich physikalisch getrennt sind, das werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Äh, ich habe einmal 76 Nutzzeichen auf der Spur 1, was ziemlich viel ist. Ähm, dann habe ich halt irgendwie auf den Spur 2 und Spur 3 habe ich äh, nochmal, oder für Spur 3 hier unten, aber könnt ihr euch vorstellen, dass das die dritte das sind, die zwei anderen schon eine Nummer haben Habe ähm, ich halt auch nochmal Speicherplatz das ist so vorgesehen eigentlich, dass die Spur 1 und die Spur 2 sozusagen von dem Hersteller beschrieben werden und die Spur 3 ist tatsächlich dafür vorgesehen gewesen dass sie auch jetzt zum Beispiel vom Geldautomaten wieder beschrieben werden kann mit der Anzahl der Fehlversuche der PIN also weil früher, als das ja noch nicht alles vernetzt war und ich jetzt meine PIN falsch eingebe in Gate heute ist es ja so, dass es alles online abgebucht wird, äh, also abgecheckt wird und wenn ich jetzt dreimal falsch eingebe, dann weiß ich sofort jeder Geldautomat dass diese Karte gesperrt ist, beziehungsweise die wird gleich eingezogen. Wenn ich aber das früher gemacht habe, wo es diese ganzen Online-Verbindungen noch nicht gab, musste das ja auf der Karte gespeichert werden. dann wurde halt auf der Karte zum Beispiel gespeichert, schon zweimal falsch PIN eingegeben und wenn es dann noch ein Mal passiert ist, wurde die Karte eingezogen. Äh, es gibt diese Karten in zwei verschiedenen Magnetfeldstärken. Die Magnetfeldstärke wird in der coolsten Einheit überhaupt angegeben, nämlich Tesla und ähm, die meisten Karten, die ihr so in der Hand haben werdet, sind High-Co Karten also mit High-Co-Acidity oder so ähnlich, kann das nicht aussprechen ja, das heißt, die hat ein sehr starkes Magnetfeld und das bedeutet, dass sie nicht so einfach gelöscht werden kann, also wir bewegen uns äh, in der Wikipedia steht, glaube ich, das Erdmagnetfeld hat so 5 Millitesla also das, was uns die ganze Zeit umgibt deswegen diese äh, mit niedrigen Magnetfeld, die low karten die kriegt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie in ein Parkhaus einfahrt, diese Papierkarten, so, die haben meistens einen eher hellbraunen Magnetstreifen, während die mit hoher Feldstärke, die high karten die haben meistens schwarzen Magnetstreifen. Und ähm, diese braunen, die können halt relativ leicht gelöscht werden, auch mal durch statische Aufladung oder falls ihr sie wirklich mal irgendwie in der Nähe vom Kühlschrankmagneten habt. Mit so einer Kreditkarte oder mit so einer Heiko-Karte ist das halt eher unmöglich. Also selbst mit Magneten kriegt er die nicht gut gelöscht. Ja, und jetzt, ich hatte ja gesagt, es gibt drei Spuren, die physikalisch getrennt sind. Da gibt es natürlich auch ein Bild für, das ist einfach tatsächlich so, dass die auf den Magnetstrafen übereinander liegen. Ähm, genauso wie dieses Bild hier zeigt. Die Daten auf den Spuren sind mit dem sogenannten äh, By-Face-Mark-Coding hier oben äh, codiert. Das ist, äh, eigentlich heißt das Zeug Differential Manchester Encoding auf Wikipedia, aber das ist eine etwas andere Form. Und das funktioniert eigentlich so, ihr habt ja so einen äh, Synchronisierungstakt in den Knopftakt und ähm, wenn ihr jetzt die Zeichenfolge 10011010010 speichern wollt, dann ist es relativ einfach, immer wenn innerhalb, des, innerhalb eines Taktes ein Phasenwechsel stattfindet, egal ob von oben nach unten oder von ja irgendwo hier von unten nach oben, wie hier dann ist es nur 1. Wenn da kein Phasenwechsel stattfindet, ist es Das hat den Vorteil, dass äh, das ist der Unterschied zum Differential Manchester Encoding, da ist es nur so, dass glaube ich ein Wechsel von hoch nach tief als 1 zählt. Hier ist es so, dass halt Wechsel von hoch nach tief und von tief nach hoch als 1 zählen. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass selbst wenn ich das Falschrum anschließe meinen Detektor, das ist halt trotzdem funktioniert. Also es ist deutlich stabiler und es findet auch kein irgendwie Vergleich zu einer Referenzspannung oder zu einer Referenzfeldstärke statt, sondern es ist tatsächlich einfach dieser Phasenwechsel, ne? weil ähm, diese Magnetstreifen haben ja sehr hohen, ich mal, Verschleiß, dadurch, dass sie irgendwie in der Hosentasche die ganze Zeit sind und so, und wenn ich das halt, also ich habe ein sehr hohes Rauschen, wenn ich diesen Wert ermittle. das ist ja auch eine analoge Messung, und deswegen wäre halt ein Vergleich zu einem Threshold, wäre halt, ähm, würde halt ziemlich schief gehen. Deswegen ist das deutlich stabiler, wenn man das einfach so macht. Ja, man kann das auch sich angucken, wie sowas aussieht, wenn man so ein Magnetmikroskop hat, also man sieht hier jetzt die drei Spuren, ne? man sieht auch die mittlere, die hat ja nicht nur so eine hohe Informationsdichte, falls ihr euch noch äh, an, das, an die Dinger, also das sind die Unterrad irgendwie 107 ähm, Zeichen, die obere irgendwas 80 oder 70 und äh, die mittlere gerade mal 50, deswegen sieht man auch, dass die deutlich breitere Bänder hat, dass also der, der Spurtakt deutlich breiter ist. Und äh, was hier passiert ist, ist, dass sie irgendwie absichtlich in der Mitte das Magnetfeld geschwächt haben. Deswegen sieht das hier so ein bisschen dünner aus. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video jetzt noch gut rauskommt. Das Bild ich jetzt auch bei der Wikipedia. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Artikel das vielleicht vergessen hinzuschreiben, aber ihr findet das bestimmt. Aber man sieht halt deutlich, dass irgendwie das unterschiedlich breite Streifen sind. Sieht ähnlich aus wie ein Barcode. Und wenn halt der Wechsel innerhalb des Haftes dann findest du eine 1 drückt, ansonsten ansonsten ja. 0. Warum interessiert einen das überhaupt? Also die Wikipedia hat da so diverse Sachen gelistet. Zum Beispiel Einlasskontrolle bei Konzerten, Hotels als Schlüsselersatz, Parkhäuser, jetzt nicht so mega interessant, Arbeitszeiterfassung, dann sowas wie eine Bonuskarte oder Grundsteinkarten. Ähm, also Sachen, wo durchaus irgendwie Sicherheitsaspekte vielleicht eine Rolle spielen, werden äh, tatsächlich noch mit Magnetstreifen gemacht. Und ähm, das kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Es ist ja die praktische Anwendung der ISO 7811 und zwar kommen wir zum MSR605 der sieht so aus, was ein ganz schön großer Klotz ist vor allem wenn man das mit, das hier ist ein Magnetstra ist ein Lesegerät, das ist das Schreibgerät und das hat das Raumzeitlabor gekauft, das ist ein Schreibgerät, das Lesegerät liegt hier auch schon, aber der kann natürlich auch lesen also. Und äh, dieses Ding ist dazu da, um aus solchen Karten, äh, solche Karten zum Beispiel zu machen. Und äh, da gibt es, also bei dem Gerät, das ist eine USB to Serial, äh, es gibt eine super Windows-Software dafür. Ähm, die sieht man jetzt hier in diesem Beispielbild. Ähm, und äh, ich dachte, das könnten wir gleich mal so machen, dass ich die ein bisschen zeige. Ich muss mal gucken, ob wir da hinkommen. Äh das war. Ich schicke natürlich gleich eine Kopie des ganzen Abschnitts. Ne? Also das Beste ist, dass man einfach über ein Passwort-Dialog kommt. Ich weiß nicht, ob man den auf dem Video noch gut sehen kann. Ich drücke da einfach mal Enter. Und dann kriegt man. Was ich jetzt mal. Ah, ja, ja, alles successvoll. So, und dann haben wir hier diese Software. Können die Auflösung nicht so machen. Um zu zeigen, was damit so geht. Also wir können zum Beispiel jetzt mal eine Karte. Ich habe hier netterweise von einem anwesenden Mitglied eine Beispielkarte bekommt, dann kann ich jetzt einfach mal sagen hier und jetzt wird das ein Video leider rauspixeln müssen, hier stehen hier halt die Daten, die auf dieser Karte gespeichert sind und man sieht hier oben irgendwie den Namen, das ist ja auch alles, es ist jetzt ist das eine DHL-Nummer und hier unten steht nichts dran, was wichtig ist. und wenn ich jetzt auf diesen Right-Button klicke da so ein Ding hier hier. Ist ja dann ist das, das auch schon geschrieben, das war es auch schon. Und jetzt können wir ja mal noch mal, äh, nee. Erase, Nicht, Ah, wir haben Compare, wir können jetzt mal hier sagen, compare. links oben ist Erase. Ich glaube, ist vielleicht die Karte dabei. Ja. Also jetzt mache ich mal die neue Karte, und jetzt mache ich die andere Karte. Und jetzt sagt er was, compare -Karte. okay, das sind Dialoge, die man sieht wünscht. Ich gebe gleich den Tipp, mit meisten EC-Karten funktioniert es das, zwar, dass man den Magnetstreifen kopiert, allerdings haben die noch andere Sicherheitsfeatures, die haben zum Beispiel so ganz kleine Metallfäden, so viel ich weiß, drin, die halt äh, auch ein eigenes Magnetfeld haben und daran kann ein Automat erkennen, dass die Karte gefälscht ist. Also da gibt es äh, durchaus äh, Also bei nicht dummen Karten, sage ich jetzt mal, wo meistens wo irgendwie sowas wie die Bank involviert ist, die haben da noch zwei bis drei mehr Features. Aber ich meine, äh, das Gerät ist ja zum Experimentieren da. Von daher freue ich mich da über, auf jeden Fall über Berichte und äh, mehr Geld auf dem Punkt von Aus dem Platz, genau. <lacht> Unicorn, ich habe hier eine Visakarte. karte Ja, wir können die auch auslesen gleich. <lacht> äh, aber vielleicht nicht auf dem Nicht mit Pima. <lacht> <lacht> aber ja. kopiert können wir sie trotzdem. <lacht> so. Genau. Ähm, auf jeden Fall, die Software ist relativ selbst erklärend. Also, ich habe jetzt auch noch nicht viel Zeit mit der Erforschung einstecken können, weil es ist ja eigentlich alles drin. Ähm, von daher. Oder irgendwelche Fragen speziell zum Gerät oder zur Software, die ich beantworten könnte vielleicht. Ansonsten war es das nämlich auch schon wieder. Liegt die Software auf dem Datenflag? Noch nicht, aber im Internet. Ja.